Die Waldnachbarschaft Bladersbach. Eine Genossenschaft, deren Wurzeln bis in das 16. Jahrhundert zurückreichen. Noch heute bewirtschaften die zurzeit 31 Mitglieder gemeinsam den Niederwald auf dem Nutscheidhöhenrücken bei Waldbröl. Heute ist Abholzen in einem der abgesteckten Orte auf dem sogenannten Galgenberg angesagt. Ein wesentliches Merkmal der Waldnachbarschaft, die gesamte Fläche, nämlich 90 Hektar, ist gemeinsamer Besitz. Das Gelände gehört der Waldnachbarschaft. Die Waldnachbarschaft ist, äh, war bis in die 70er-Jahre des, äh, des letzten Jahrhunderts praktisch ohne, wir hatten keinen bestimmten Rechtsstatus. Und durch das Gemeinschaftswaldgesetz in Nordrhein-Westfalen hat man uns jetzt den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts gegeben. Letztendlich gehört der Wald aber allen Mitglieder der Waldnachbarschaft. Die Anteile können vererbt und verschenkt werden. Bei Verkauf jedoch fällt der Waldnachbarschaft das Vorkaufsrecht zu. Alle Sachen werden gemeinschaftlich beschlossen und werden praktisch mit Mehrheit entschieden. Und solange wir die Einwohner hier noch hinter uns haben, alle bzw. wenn wir die alle zusammenhalten, ist es zwar nicht schön, wenn wir Auswärtige haben, aber halt, wir müssen damit leben. Wir versuchen natürlich auch, sag ich mal, das Erbe unserer Väter, was die hier mal angefangen haben, auch so weiterzuführen äh, für die nächsten Generationen. Wir haben also aufgrund unserer Fläche, die wir hier haben, diese Niederwaldbewirtschaftung, in den vor circa 20 Jahren mit dem Land auch in westfalen bzw. dem Kreis einen entsprechenden naturschutz abgeschlossenen Vertrag und bekommen hieraus eine gewisse Entschädigung damit wir das nicht in den Hochwald überführen. Weiterhin haben wir eine Eigenjagd hier, die wir brachten. Und äh, halt durch Holzverkäufe einen bestimmten Rahmen. Aber wir sind also nicht der Holzproduzent oder das, was man sich letztendlich vorstellt. Weil bei unserer Größe von 90 Hektar haben wir 10 Hektar Grünland, die verpachtet sind. Äh, 50 Hektar circa an Niederwald, wo wir jetzt zum Beispiel jetzt sind, das nennt sich Niederwald. Und 30 Hektar verschiedene andere artige Hölzer. Beim Niederwald kommen die Triebe der Laubbäume aus dem Wurzelstock, werden also nicht, wie beim Hochwald, in den Boden neu gesetzt. Der Stockausschlag wächst dann in 28 bis 35 Jahren zu mittelstarken Stämmen heran. Spätestens dann muss geschlagen werden, denn sonst ist die Wurzel zu alt, um neue Triebe bilden zu können. Abgeholzt wird von Dezember bis zum 1. April, ehe der Saft in die Bäume steigt. So funktioniert der Stockausschlag besser. Jedes Jahr gibt die Waldnachbarschaft etwa 1,5 Hektar zum Abholzen frei, pro Ort also rund 500 Quadratmeter. So erreicht man nach durchschnittlich 30 Jahren Umtriebszeit wieder denselben Ort. Drei Baumarten beherrschen das Bild im Niederwald. Birke, Eiche und Buche. Vor Säue so halber, aber es passiert ja nichts. Wenn man nicht laufen geht. Sollen wir auch den Hängen hinlegen, Heinz? Hier hoch? So. Ja, ja. So. ja. Pass auf, der muss jetzt nur, dass man den nicht an der Drehzoll. Ja, so. Ja, ich bin ja da Ja, Telefon lädt, ja. Ja, ja. Heinz, es sind die erste Karte, die ich laden. 1976 drehte der Landschaftsverband Rheinland eine mehrteilige ja. Filmdokumentation so. über Genossenschaft, Nutzungsmöglichkeiten, Winterarbeiten.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 21. Hermann Romünder. 26. Der Deputierte vermerkt auf der Liste der nutzungsberechtigten Waldnachbarn die Nummer des gezogenen Loses. Einer der Nachbarn weist vom ersten Grenzpfahl aus seine Helfer mit Rufen ein. Ja, da bist du... ja.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 Die Technik hat Einzug gehalten. Die Tischkreissäge ersetzt die Axt, die Flex das Taschenmesser. Geblieben ist die etwas archaisch anmutende Markierung der auszulosenden Orte. Der Vorstand besichtigt im Vorfeld der Jahreshauptversammlung den diesjährigen Schlag und legt, je nach Bewuchs, Größe und Lage der einzelnen Orte fest. Werner Rohmünder, der Vorsitzende der Waldnachbarschaft, leitet die Jahreshauptversammlung. Rund zwei Drittel der berechtigten Mitglieder sind gekommen, ebenso der zuständige Forstoberinspektor. Dies zeigt die enge Zusammenarbeit zwischen Genossenschaft und Forstamt, die auch der Förster zu schätzen weiß. So, Ich möchte hiermit die Jahreshauptversammlung der Wald, Waldnachbarschaft Bladersbach eröffnet. und heiße euch alle herzlich willkommen. Ich muss feststellen, die Einladung ist fristgerecht erfolgt und wir sind laut Anwesenheitsliste über 50 Prozent der Anwesenden. Die Versammlung ist beschlussfähig. Ich möchte unseren Forstoberinspektor Herrn Tom herzlich begrüßen. Guten Abend. Guten Abend. Also es hat einen Vorteil für mich, dass ich eine große Einheit systematisch bewirtschaften kann und nicht, wie das üblich ist, auf so einer Fläche mit 150 Einzelpersonen sprechen müsste, beraten müsste, jeden Wunsch einzeln aufnehmen muss. Hier habe ich konzentriert den Vorstand, der wieder die Interessen der Einzelnen kennt und mir übermittelt. Und so kann ich recht effektiv arbeiten. Ihr wisst ja alle, wo man vor ist, ja, ja, da sind jetzt, Da ist jetzt die Militärstraße. Ja. Und anschließend fangen wir mit 1, mit Nummer 1 an, an der Militärstraße entlang. Mit 1 an bis 15. Und gehen dann mit 16 drunter weiter. Bis haben wir mal, bis 28, haben wir mal abgesteckt. Also, ich habe jetzt hier als Holzverzicht. Äh hört, hört mal eben zu. Einige der Mitglieder verzichten auf ihren diesjährigen Ort. Sie bekommen hierfür eine entsprechende Entschädigung. Manfred und Rumünder Werner. So, die haben jetzt Holzverzicht, weil es keiner mehr sonst noch verzichten will. Okay. Dann fangen wir an. Ja, sehr mit der ja. Gut, Manfred Anolfs. 13. Walter Barth. sind 16. 16. Kerstin Hupprich. Wer nimmt den mit? Nein. Ja, 10, du. 8. Dann haben wir Schuhmacher Heinz. Hier. Ja. 1 kann man sich ja so drusgen. Da ist auch wie jedes Jahr, ich hab, habe es nicht aufgeschrieben, die Nadelhölzer, die auf den jeweiligen Orten stehen, sollen komplett abgemacht werden. Ja, passt mal auf. Die, die Fältchen oben <lacht> an, an der Militärstraße, die haben wir extra zurückgeschlagen, was in den Bestand rein, damit das nicht ausgezogen wird. Ja, also es wird hier Holz bis an die Militärstraße.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 Galgenberg auf dem Nutscheider Höhenrücken von Bladersbach aus betrachtet. Nach 32 Jahren Umtriebszeit haben die Waldnachbarn 2008 wieder den Ort erreicht, in dem die erste Filmdokumentation gedreht worden war. Nach dem Begrüßungsschnaps steht gleich die Begehung zusammen mit der biologischen Station Oberberg an. Schlägt dieser Stoff denn noch aus? Ja, Was meinen Sie? Das hier, das, der könnte schon zu alt sein. Deshalb habe ich auch in der letzten Versammlung auch vorgeschlagen. <lacht> äh, mit Buch- Heistern nachzupflanzen, denn die Heister sind so hoch, die haben noch keinerlei Wildverbiss. Ein, Ein besonderes ja. Kennzeichen für den Niederwald ist die Artenvielfalt. Da verschiedene Wachstumsphasen dicht beieinander stehen, finden viele Tiere und seltene Pflanzen hier optimale Lebensbedingungen. Nicht zuletzt deshalb ist der Niederwald auf dem Galgenberg bis 2011 als Naturschutzgebiet ausgewiesen und wird vom Land entsprechend finanziell unterstützt. Die Waldnachbarschaft, wenn die hier nicht tätig wäre, dann könnten wir diese Lebensräume mit dieser Artenvielfalt nicht erhalten. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Waldnachbarschaft hier diese Maßnahmen in abgewandelter Form zu früher, aber eben regelmäßig die, den Wald auf den Stock setzt. Und sich auch um andere Pflegemaßnahmen, die wir dann mitbetreuen, kümmert. Also zum Beispiel, dass Zäune gesetzt werden müssen, weil die Wilddichte eben so hoch ist. Dass einzelne Gehölze nachgepflanzt werden müssen, wenn Schockausschläge zu alt sind. Und dass auch ähm, vielleicht mal eine Maat von einem Saum oder Ähnlichem passieren muss. Kannst du anreißen. Das Forstamt hat mit der Waldnachbarschaft einen Betriebsleitungs- und Beförsterungsvertrag und in diesem Rahmen wird die Bewirtschaftung durchgeführt. Und meine Aufgabe ist es, mit der Waldnachbarschaft zusammen den Entwurf dazu vorzubereiten. Das wird dann durch das Forstamt geprüft und im folgenden Jahr umgesetzt. Was hat sich verändert in den letzten 32 Jahren? Der Niederwald auf dem Galgenberg ist zum Naturschutzgebiet geworden. Die Zusammenarbeit mit Forstamt und biologischer Station Oberberg ist in Verträge gegossen. Gewonnen wird nach wie vor hauptsächlich Brennholz, früher auch Eichenlohe, sowie Reisig für Kehrbesen und Schanzen. Dann kommen wir aber an immer jüngeres Holz. Das können sie ja gar nicht so genau machen, es ist dann immer mehr abgeholzt worden. Deshalb besteht die Überlegung zurzeit, ob man nicht mal nur eins ums andere Jahr malt Holzfälle, damit wir wieder an etwas stärkeres Holz kommen. Denn die, das Reisig alles ist nicht mehr so gefragt, wie es früher war. Da wurde dann in Bündeln, in Reisigbündeln, sogenannte Schanzen von gemacht. Nur was geblieben ist, dass immer wieder 30 Jahre älter wird es nicht. Die Bauern haben also dieses äh, das Laub für das Vieh benutzt, haben die Reisig, da haben sie Besen von gebunden, teilweise für das Anmaßholz gebraucht und bis in die 60er Jahre hat man von dem Eichenholz auch hat man es für Lohschälen. Die aus der Eichenrinde gewonnene Lohe benötigte die Waldbröler Lederindustrie zum Gerben. Der letzte Lohgerber im Ort stellte Anfang der 1960er Jahre seinen Betrieb ein. Damit entfiel eine wesentliche Nutzungsform des Niederwaldes. Das hier gezeigte Lohschälen war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten also bereits Vergangenheit. Der Höhepunkt der Vegetationsperiode ist erreicht und die Konzentration an Gerbsäuren in den äußeren Rindenschichten ist jetzt am intensivsten. Sowohl das Lohschälen als auch das Ausholzen der Lohschläge im Winter wurde von den Mitgliedern der Waldnachbarschaft als Gemeinschaftsarbeit durchgeführt. Mit Hilfe zweier Astgabeln bocken die Waldnachbarn sodann den Stamm auf. Die Rindenstücke schichtet man schindelartig übereinander. Die gewölbte, borkige Seite zeigt nach oben, der Rindenschnitt nach unten. Bei dem Beladen des Gerüsts achten die Bladersbacher besonders darauf, die Rindenstücke nicht zu dick und zu dicht zu lagern. Um die Lohe möglichst gleichmäßig zu trocknen, müssen Wind und Luftzug Ungehindert an die Lohe herankönnen. In Bladersbach nutzte man das Reisig zum Anfeuern der Herde und zum Anheizen der Backöfen. Wiederum mit frischen, gedrehten Birkenzweigen binden die Männer die Reisigbündel an beiden Enden zusammen und bringen sie an den Rand der Parzelle. Zusammen mit den Lohstangen und dem im Winter ebenfalls in Gemeinschaftsarbeit geschlagenen Brennholz laden die Männer die Reisigbündel auf einen Wagen. Heute nicht mehr üblich, die Gewinnung von Stallstreu im Wald. So, komm los, wir müssen dann mal machen. Ja. Das etwa sechs Quadratmeter große Sackleinentuch knüpft man mit Hilfe zweier Kordeln zusammen, um den Transport zu erleichtern. Das Protokoll der Bladersbacher Nachbarschaft von 1853 gibt genaue Anweisungen über die Verteilung des Schlages. Zur Reinigung des Schlages von Streu und Stängeln soll einem jeden sein Stück hingegeben und der betreffende Schlag von dem Vorstande vor und nach verteilt und verlost werden. Gemeinsam mit der Volkshochschule finden regelmäßig geführte Wanderungen durch das Naturschutzgebiet statt. Als sachkundige Führer agieren Dietmar Rötzl und Christoph Weidkämper von der biologischen Station Oberberg. Die erwähnt erwähnt, die stammt aus dem Jahr 1575. Ist also durchaus schon eine historische Stätte hier auch. Durch diese Abfolge der verschiedenen Phasen auf kleinen Flächen dicht nebeneinander, ist der ähm, Niederwald ein optimales Biotop für die verschiedensten Arten, die eben auch auf die verschiedenen Phasen angewiesen sind. Das können Insektenarten sein, aber auch Vogelarten. Und Charakterart hierfür ist das Haselhuhn was auch damals ausschlaggebend war für die Ausweisung des Naturschutzgebietes. Ich habe jetzt noch mal einen Plan mitgebracht über die Einschläge, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Wie man sehen kann, wir versuchen auf den 50 Hektar Niederwald, die wir haben, den so zu gestalten, dass wir eine Umtriebszeit von 30 bis 35 Jahren bekommen. Das heißt, wir fangen hier an und in 35 Jahren sind wir wieder an der Stelle, wo wir abmachen, Häuser abmachen. Ja, hier stehen wir vor einer Stelle, wo es äh, mit, der, mit dem Stockausschlag nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben, Gott sei Dank nur kleinräumig, sieht man, dass hier der Adlerfarn äh, sehr dominant ist und alles zudeckt und ähm, die Eichen es hier mit den Stockausschlägen nicht geschafft haben oder auch die Birken, andere Baumarten, diese Fläche für sich wieder zurück zu erobern. Außer in bestimmten Gebieten. ich meine, da wäre das hier auch ja. Bislang stand hier ein Fichtenhochwald. Die Waldnachbarschaft hat das Areal roden lassen und wird es in Niederwald überführen. Das dadurch entstandene Gelände erweitert die Nutzfläche um etwa einen Hektar. Wenn man heute sagt, einem Waldbauern oder einem Förster sagt, wir machen einen Niederwald daraus, dann sagt er, wirtschaftlich total Unsinn. Ökologisch zwar wertvoll, aber wirtschaftlich ein totaler Unsinn. Das mag hart klingen. Macht aber auch deutlich, dass die Waldnachbarschaft wesentlich mehr ist als nur ein profitorientierter Interessenzusammenschluss. Die Gemeinschaft pflegt die Traditionen, hegt den Wald, kümmert sich intensiv um die Kulturlandschaft. Im Jahre 2010 eine beispielhafte Einstellung im rheinischen Alltagsleben.